Wir müssen aufhören, unsere Kinder zu beeinflussen und anfangen, sie zu unterstützen, indem wir eine liebevolle, freudvolle und intelligente Atmosphäre schaffen. Nun, leider höre ich das immer wieder überall, so wurde ich großgezogen, sei es in Bezug auf Religion oder Kultur, oder andere Aspekte des Lebens. Ein Menschenkind sollte nicht großgezogen werden. Großziehen ist etwas für Vieh. Ein menschliches Kind ist ein enormes Potenzial. Ein menschliches Kind ist ungeformt zur Welt gekommen. Es braucht Nahrung, als ob es einen Mutterleib gäbe, in dem es sein kann, wie im Inneren einer Mutter. Das Kind braucht so einen Mutterleib auch außerhalb, eine Atmosphäre, die sicher, liebevoll, überschwänglich und sehr unterstützend ist. Nun, sagt Guru, ich kann Liebe und Freude, aber wie schaffe ich Intelligenz? Intelligenz bedeutet nicht, du musst ein Atomwissenschaftler oder so etwas sein. Intelligenz Existiert sie in uns oder nicht, das steht außer Frage. Denn du magst keinen großen Intellekt haben, aber es gibt Intelligenz in dir. Allein die Tatsache, dass du eine Banane essen kannst und nicht zur Banane wirst, sondern es zu einer menschlichen Form machst, ich will damit sagen, dass allein dein Darm mehr Intelligenz hat, als du dir vorstellen kannst. Jede Zelle im Körper hat mehr Intelligenz, als du dir vorstellen kannst. Das Problem ist der Zugang, dass die meisten Menschen keinen Zugang dazu haben, weil sie mit ihren eigenen Gedanken, Emotionen, Ideologien, Philosophien beschäftigt sind und jeden um sich herum beeinflussen wollen. Versuche nicht, deine Kinder zu beeinflussen. Wachse und strahle einfach so, dass sie ihre Augen nicht von dir abwenden können. Es ist sehr wichtig, das zu tun. Zumindest bis sie 14 sind, sollten sie ihre Augen nicht von dir abwenden können. Du musst der Star in ihrem Leben sein. Später werden sie andere Stars finden, das ist okay. Aber diese förderliche Atmosphäre, ich würde eher sagen, einen äußerlichen Mutterleib musst du schaffen, einen der höchst nährend, liebevoll, fürsorglich, vor allem aber überschwänglich und freudig ist. Wenn du das tust, wird sich das menschliche Potenzial entfalten. Der lähmendste Aspekt des Lebens ist im Moment, dass der größte Teil des menschlichen Genies von Philosophien, Ideologien, Glaubenssystemen verkrüppelt ist. Die Menschen sind in ihren eigenen mentalen Gefüge gefangen. In vielerlei Hinsicht ist es das Werk früherer Generationen von Menschen, dass sie versucht haben, dich stark zu beeinflussen, indem sie dachten, sie müssten dies bewahren, jenes bewahren. Das Leben ist nicht etwas, das bewahrt werden muss. Leben muss genährt werden. Das ist es, was ein Kind ist: pures Leben. Leben braucht Nahrung, kein Bewahren, kein Beeinflussen. Alles, was es braucht, ist Nahrung, körperlich, Geistig, spirituell sollte ein Kind wachsen. Dabei besteht keine Gefahr, dass das Kind verloren geht. Ich sage körperlich, wenn du nur körperlich wächst, entwickelst du dich in eine Richtung. Wenn du nur intellektuell schlau wirst, entwickelst du dich in eine andere Richtung. Aber wenn diese Dinge mit einer Dimension einhergehen, die wir als spirituell bezeichnen, was einfach bedeutet, dass deine Erfahrung des Lebens jenseits deines physischen und psychologischen Gefüges liegt. Wenn diese eine Sache geschieht, wenn du diese Atmosphäre für deine Kinder schaffst, dann musst du dir niemals Sorgen machen, was sie mit ihrem Leben anfangen werden. Denn sie werden das Beste tun, was sie tun können, und das ist alles, was jeder Mensch tun kann. Du verlangst nicht von einem Mangobaum, dass er Kokosnüsse produziert, aber er wird Mangos produzieren, und das ist alles, was zählt.